Willkommen zurück bei den Zufnoder Tutorials. Dieses Lied, Alle meine Entchen, hatte auch einen Liedtext und den möchten wir gerne aufs Blatt bringen. Dazu erfassen wir den Text im Editorfenster auf der linken Seite. Ich mache, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, hier mal eine virtuelle Leerzeile rein. Und erfassen den Text zeilenweise und jede Zeile beginnt mit einem W-Doppelpunkt. Alle meine Windchen. Schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Jetzt tue ich mal so, als ob das nächste eine, eine neue Strophe wäre. Mache also eine Leerzeile rein. Käppchen in das Wasser. In die Höhe. Wenn ich ein Render gebe, dann sieht man, aha, der Text ist positioniert, aber ich sehe nur die erste Strophe. Und warum sehe ich nur die erste Strophe? Weil standardmäßig Zufnote auch nur die erste Strophe ausgibt. Wenn ich mehrere Strophe haben möchte, muss ich hier die Verses, die finde ich immer nie, Lyrics und hier die Lyrics angeben. Und bei den Lyrics kann ich sagen, welche Strophen ausgegeben werden sollen. Nämlich die Strophe 1 und 2 zum Beispiel. Wenn ich jetzt Render mache, dann sehe ich Strophe 1 und 2. Ich kann aber auch die Strophen einzeln positionieren. Dann sage ich, im ersten, in der ersten Lyrics-Auszug, ist hier der erste Lyrics-Auszug, Ich stelle die Strophe 1 dar und nehme nochmal eine Lyrics und sage, in der, im zweiten Lyrics-Auszug stelle ich die Strophe 2 dar, wenn ich das render, ups, die liegen ja aufeinander, kann ich sie mit der Maus wegziehen, zum Beispiel die äh, irgendwo anders hinstellen. Wir haben die erste Strophe und die zweite Strophe. Ich habe das im Ausdruck 0 gemacht, das heißt, die erscheinen jetzt natürlich auch im Auszug 1 an der gleichen Stelle und im Ausdruck 2 an der gleichen Stelle. Wenn der Basser aber mitspielen, mitsingen will, dann geben wir ihm wenigstens mal diese Noten hier rein und die alle meine Endchen stellen wir hier hin. Wenn ich jetzt das wieder darstelle, habe ich es hier. Das passiert jetzt aber nur im Auszug 2. Der Auszug 1, der ist wie gehabt, nur hier setzen wir es mal in die Mitte rein. So. Nun sehen wir, im Auszug 0 stehen die Noten ganz rechts, die Strophen ganz rechts. Im Auszug 1 sitzt er in der Mitte und im Auszug 2 sitzen die Texte ganz rechts. Was mir gerade aufgefallen ist, im Auszug 1 ist die Überschrift hier nicht ganz so schön. Das heißt, ich kann die auch ein klein bisschen nach rechts schieben und auch die Hauptschieben ein bisschen nach unten. Das wirkt sich immer auch gleich in der Konfiguration auf der linken Seite aus. Da gibt es hier diese Legend-Position, die ich jetzt im Auszug 1 verschoben habe. Im Auszug 0 ist es noch unverändert. Das heißt, wenn ich jetzt auf, die, auf den Ausdruck 2 gehe, ist es wie vorher, beziehungsweise im Ausdruck 0 ebenfalls. Ja, das sieht auch nicht so schön aus. Also da schieben wir es mal so ein bisschen rauf und hier ein bisschen runter. Man sieht, die Legende besteht aus einem Titel und einer Sublegende. Deshalb gibt es hier im Legend-Eintrag Position und S-Position. Soweit, bis dahin mal mit den Zupfnoter-Tutorials. Weiter geht's im nächsten Film.